Ja, herzlich Willkommen nun schon zum siebten Teil in diesem Let's Play zu Unpacking. Ähm, ich habe mich beim letzten Mal schlicht verzählt, das war schon die sechste Folge. Und jetzt mit der siebten Folge gehen wir ins Jahr 2015, auf das ich mich schon sehr freue. Denn wir haben ja in der letzten Folge schon so ein bisschen geschaut, ähm, was äh, vorausgeschaut, was also praktisch auf uns zukommt und ich würde ganz gerne einsteigen wie beim letzten Mal auch mit einem kleinen Rückblick und zwar nicht, dass wir jetzt direkt äh, in das Jahr gehen, sondern noch einmal ins Jahr zurück 2013 ähm, mit zwei zentralen Dingen. Ich hatte ähm, vielleicht schon darauf hingewiesen, also was ich oder drei zentralen Dingen, was ich oder vier zentralen Dingen, die sich für die Person geändert haben, zum einen scheint sie ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt zu haben, denn sie benötigt einen Gehstock. Um, sie ist, um das nochmal um, zu sagen, noch nicht allzu alt. Also sie ist, ähm, wenn wir 97 angefangen haben und gesagt haben, da ist sie 13 Jahre alt. Ähm, und dann ähm, sind wir 2013 gewesen. Also 26, 29 Jahre. also zwischen 29 und 30. Und das scheint ähm, in, diesem, in dieser letzten äh, Lebensphase passiert, irgendwas passiert zu sein, sodass also sie diesen Gehschock benötigt. Und möglicherweise war das Erleben so einschneidend, dass sie ähm, tatsächlich eher bewusst mit dem umgeht, äh, was sie auszeichnet. Zum Beispiel mit ihrem jüdischen Glauben. Und zum anderen, ähm, das ist mir ähm, aufgefallen, mit einem paar Regenbogensocken. Und ähm, möglicherweise ist sie tatsächlich ähm, Teil der... Ähm, ähm, LGBTQ-Bewegung ähm, äh, und sympathisiert zumindest mit ihr. Also das heißt, das wäre ähm, wichtig für sie persönlich. Und dann zum zweiten, oder zum das ist der erste, zweite, dritte, vierte Punkt, ähm, nimmt sie wieder ihre Zeichentätigkeit auf, und zwar mit einem eigenen Zimmer für sich, ähm, in dem sie arbeitet. Und jetzt schauen wir doch mal wie das Ganze weitergeht, das haben wir uns schon genauer angesehen. Ähm, das heißt auch, das ist natürlich eine Setzung, hier kommen nur meine Bilder hin, dass sie sich sehr bewusst ist darüber, was sie macht. Jetzt springen wir in den November 2015. Hier ist die, unsere Protagonistin mutmaßlich zwischen 31 und 32 Jahren alt, also ungefähr in dem Bereich, also in den frühen 30ern. Und ähm, wir schauen einfach mal rein, was sich jetzt hier tut. Und ich würde mich noch schnell wieder ein wenig klarer machen, damit ich nicht den ganzen Screen verdecke. Und geht's mal ins Spiel. Okay, also es hat sich nichts geändert. Es ist noch dieselbe Wohnung. Um, und es ist eine Couch zugekommen und ein Punkt, den wir beim letzten Mal uns schon gesehen haben. Sie war in Schweden. Und jetzt sieht man so, wie sie nach und nach die ganzen europäischen Länder abklappert. Also Frankreich, Italien, Großbritannien, Niederlande und Schweden. Und wir haben immer noch keinen Hinweis darauf, wo sie denn nun eigentlich herkommt. Also ich denke aber, dass sie in Europa lebt. So, jetzt werden wir das Ganze mal so sortieren, dass ähm, wir die neuen Sachen hier unterbringen. Also es sieht ja so aus, als ob, ob hier jemand einziehen würde. Und diese... Dieser Jemand hat einen großen Film für Pflanzen. So. Schön, dass man das hier so überhaupt nicht symmetrisch abstellen kann. Und diese Pflanzen stellen wir doch aufs Fenster. Da bekommen sie schön viel Licht. Ähm, das finde ich nicht so ideal. Da können wir was hinstellen. Und so eine Welt Moment, das machen wir. Der Große passt eher direkt hier hoch. Kann man das vielleicht so stellen hier, dass man die Pflanze daneben bekommt noch? Hatte ich mir jetzt so schön überlegt, aber dann eben nicht. Okay, dann fangen wir mal an auszupacken. Was ist das? Okay, kleine ah. Okay, das sind neue, neuer Satz Bücher. Aha. Da setzt sich jemand offenbar mit Film auseinander. Und bringt ein eigenes Notebook mit. Ein eigenes Kissen. Noch ein Kissen. Und eine bequeme Decke für die Couch. So. Das sieht mir nach, einem nach einer, nach einer Blu-ray aus. Ein Regenschirm. So. Also, wir packen hier viele Dinge aus. Ah! Wir packen hier viele Dinge aus, die einen Hinweis darauf geben. Erstens nicht nur, dass diese Person viel liest. Das ist scheint entspannt. Scheint Spiele zu sein, sondern das ist vor allen Dingen. Es scheint vor allen Dingen von den Formen her. Ah, jemand, der gern spielt. Ah, jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich hier das Spielzimmer noch. Ah, habe ich ja gar nicht. Anti-Hero Season 2. Wo hängen wir das hin? Anti-Hero Season 2. Also jemand, der aus derselben Ecke zu kommen scheint, wenn, also was so ähm, Begeisterung fürs Spielen angeht, wie. Unsere Protagonistin. So. Aber was ich sagen wollte, ist, die unabhängig davon, dass die Person, glaube ich, sehr, sehr viele Filme schaut, ähm, scheint es eine Frau zu sein. Was ist das denn? Ach, große Güte, das ist Dünger oder? Erde oder sowas? Okay, da müssen wir sowieso noch mal ein bisschen umsortieren. Also okay, ich denke, wir können das, das Notebook können wir mit ins Arbeitszimmer stellen. Da kann wir ja zusammenarbeiten, wenn das geht. Die Erde tue, packen wir, glaube ich, in die Küche oder die Spüle. Da ist ja zum Glück noch... Ein, äh ich hätte jetzt fast gesagt, da ist ja zum Glück noch ein bisschen Platz. Okay, was haben wir dann? 27.000, 750.000 DVDs. Die Reiseerinnerung, die packen wir mal alle. Ne, da ist eigentlich schade drum. Ne? So, müssen wir hier nochmal umsortieren. Also, dieses Setzkastenzeug, wo packen wir das hin? Das nehmen wir mal hier rein. Kann man das auch an die Wand hängen? Ja. Das natürlich nicht. Ach, da kann man es hinstellen. Das ist, da ist ein guter Platz dafür. Dann nehmen wir die Sprühflasche und die Gießkanne setzen wir unten drauf. Moment. Hier mal schnell gucken, dass wir das vielleicht... So einsortieren. Ich suche nämlich immer noch einen Platz für die, für die Monster. Wo wir die thematisch natürlich auch dort rein sortieren könnten. sie eher hin? Dann können wir die Bücher, glaube ich. Da kommt der hier rein. Ja, die Blu-ray ist da rein. Alle schön einzeln, klar. So, passen die da alle rein? Ja, ah, das sieht gut aus. Haben wir sogar noch ein bisschen Platz, das heißt, da können wir noch ein paar größere Bücher mit reinstellen. So, und das dicke noch hier. Ne, das passt natürlich nicht. Passt das noch rein? So, können wir das doch da lassen? Das sieht doch gut aus. So. den, bekommen wir den nicht hier rein. Das wundert mich. Das ist alles nicht so ganz optimal. Da können wir das auch hier oben stehen lassen. So, okay. Dann haben wir, glaube ich, hier eine ganze Menge Bücher, die alle etwas kleiner sind. Aber wunderbar hier reinpassen. Ähm, den können wir oben drauf stellen. So, die die Moment, das machen wir so, dass wir das wird den, stellen wir so, so ist doch gut, dann können wir nämlich hier hinten noch die, diese lustigen, so, die Untersetzer können glaube ich eigentlich hierher, und den die Auszeichnung, die stellen wir mit dahin. Also das heißt, ähm also das steht der Router. So. Für die spiele finden wir bestimmt auch noch. ein So. So, so ist okay. Mal sehen, ob das so gut geht. So. Jetzt schauen wir doch mal. Jetzt haben wir das Wohnzimmer. Ach ne, hier sind noch zwei Bücher. Ähm. Das ist eigentlich ziemliche Platzverschwendung da unten. Ne? Aber vielleicht finden wir noch was Schönes. So, die Töpfe. Die stellen wir mal mit. Der Toaster da innen drin, das nervt. Jetzt haben wir die Erde nicht untergebracht. So geht's vielleicht. Okay. Also, Töpfe verstaut, Blumentöpfe. Also, ich muss mal, zieh's mal ein bisschen auf. Also, das heißt, ja, es scheint eine junge Frau einzuziehen und das bestätigt den, äh, die Beobachtung tatsächlich vom Anfang. Also, sie leben ja zusammen. Und das ist doch sehr schön. Jetzt hoffe ich, dass ähm, ich jetzt den ganzen Schrank nicht umsortieren muss, aber. Offensichtlich ähm, lebt unsere Frau, in, äh, unsere Protagonistin, ähm, mit einer anderen Frau zusammen. Und möglicherweise leben sie auch in einer Beziehung. Das wird jetzt hier noch nicht so richtig deutlich. Ich nehme es aber an, weil sie sich tatsächlich einbeteilen. Und jetzt schauen wir mal an, was sie noch alles mitbringt hier für die Küche. Okay. So, das sieht mir doch sehr asiatisch aus. Also ein Reiskocher, so wie es aussieht. Und ähm, naja, jetzt kommen schon wieder die Zutaten. Ah, Kühlschrankmagnete. Sie scheint Ach, das sind alles Magneten. Okay. Gut. Also, sie liebt Kühlschrankmagnete. Ähm, die machen wir erstmal alle ran. Eine ganze Menge Gewürze kommen dazu. Und Soßen. Die stellen wir natürlich alle auf den Ofen, dort wo sie hingehören. So, die kleinen Sachen vorn, die großen Sachen hinten. So, und jetzt versuchen wir mal den Rest hier unterzubringen. Also wir haben noch einen Wasserkocher Ich glaube, da stellen wir den Reiskocher hin an die Position. Oder was auch immer das ist, ein Brotbackautomat oder was? kann man nicht so richtig entscheiden. Das sieht allerdings sehr danach aus, als ob sie gern Sachen ähm, tatsächlich auf eine spezifische Art äh, servieren mögen. Also sieht sehr asiatisch aus. Ähm, alles in allem. So, jetzt müssen wir das hier leider wegräumen. Und die Küche, Küche wird ganz schön eng. Na gut. Aber noch geht es ja noch. Es ist, glaube ich, nicht so nicht so voll. So, den komischen Fisch damit rein. Hm. Okay. Wir probieren mal noch, das, die kleinen Backformen hier noch mit raus zu sortieren. Und hier oben rein. Das würde bedeuten, wir können hier Nee. nein, die Löffel hier einsortieren und hätten dann hier Platz für die Ausstechform und das sieht doch gut aus. Jetzt können wir das schön, das, das kommt mit hier oben drauf und dann haben wir noch zwei Tassen die aus einem ähnlichen Sammelsorium zu kommen scheinen. Wie das unsere Protagonistin. Und jetzt haben wir hier noch zwei Tücher. Der Wasserkocher kann gerne hier oben drauf sein. Da können wir oben noch ein bisschen Platz machen. Da können wir den Toaster eigentlich noch mit hochstellen. Das passt doch prima. Wo legen wir die jetzt die Geschirrtücher? Ich probiere es jetzt erstmal hier. Ne, das geht nicht. Da ah, das liegt nicht gut da. Ah. Hinhängen können wir es nicht. Kann ich sie da oben drauflegen? Nein, auch nicht. Ach komm, schauen. Wo soll ich denn die jetzt hinlegen? Ja, das passt doch. Da. Ah, na gut. Dann legen wir sie dort rein. So, das ging schnell. Ach, der Mörser noch. Ey, jetzt sag bloß nicht, dass ich hier oben keinen Platz für den Mörser habe. Na, probieren wir es mal. Ein bisschen zurecht sortieren, wenn wir es ja noch können. Dann passt er dann vielleicht da ein. Super. Das ist doch gut. So. Im Arbeitszimmer müssen wir gar nichts machen. Hier ist neu dazugekommen. Ein paar Sachen neu dazugekommen. Ähm, äh, hier die vier kleinen äh, Figuren um den Monitor herum. Ähm. Ach, das ist überhaupt ein neuer Rechner. Okay, das sieht schon ein bisschen professioneller aus als das alte Ding. Wir machen ihn mal an. Um. So. Halt. Ich wollte ihn eigentlich anmachen. Schauen wir. An den Figuren, oh, an den Figuren ist dazu gekommen. Dieses als neue. Skizze ist nach wie vor ein Windows-System mit der Brücke. Die haben wir vorhin gesehen, ähm, beim letzten Mal gesehen. Ich glaube, auf die Brücke hat sie geschaut aus der Wohnung, als sie mit dem jungen Mann zusammen gewohnt hat. Aber ich will jetzt mal nicht zu so viel interpretieren Also es ist jedenfalls eine Brücke. Und dann haben wir hier ein Polaroid, wie es scheint. Hier schon, wie gesagt, neue, neue Entwürfe. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Und hier sind Auszeichnungen dazu gekommen. Diese beiden Auszeichnungen gehören unserer Protagonistin. Diese Auszeichnung bringt ähm, die Frau mit, die hier einzieht. So, und jetzt schauen wir doch mal, ob wir richtig liegen. Hier ist ein paar Kopfhörer. Aha. So, das sieht tatsächlich eindeutig nicht nach Männerschuhen aus. Gut, okay. Also sie lebt hier in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, so wie es ausschaut. Schön. Ja, dann hat sich, ähm, da war das mit den Socken tatsächlich ein guter Hinweis. So, mal schauen, ob wir das hier alles unterbringen. So, ähm... Sieht aus nach einem. Als ich jetzt auf den, hätte jetzt auf den ersten Blick gesagt, das ist ein Badethermometer. Aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Also, ein Badethermometer. Aber es ist ein. Also ein Stift ein Notizblock. Die Person scheint zu schreiben. Was ist das? Das ist, sieht mir auch aus wie eine Federmappe oder wie eine Stiftmappe. So, jetzt gehen wir mal zurück. Ähm, also ein Kleid, noch ein Bügel. Oh, einfarbige Bügel. Eine Hose. Wäsche, Pullover. Was war das? Noch eine Hose. Oh, sehr farbenfroh. Okay. Ach, der große Gott. Was ist das denn? Eine Nackenrolle epischen Ausmaßes. Ähm. Ah, das ist dasselbe. Das ist das ähm, Antihero hero 3. Anti also möglicherweise, also die haben sich bestimmt über die äh, Gaming- oder Film-Community kennengelernt. Da sind sie ja beide affin. Ähm Und sortieren sich jetzt ihr Leben hier zusammen, wie es scheint. Okay, also das komplette Fan-Outfit hier, Shirt und und Kappe. Dann haben wir ein Kleid. Das können wir damit noch ein Kleid. Bügel. Okay, also sie trägt gerne Kleider. Was ist das denn? Ist sie Ärztin oder Rettungssanitäterin? dann braucht sie natürlich. Sie ist vielleicht Ärztin. Ja, also das heißt, das sieht so aus wie ein Walkie-Talkie. Wozu braucht sie im Schlafzimmer? rocki Also sehr feminin. Also in der Bildsprache dieses Spiels. Oh, soll ich das denn stellen? Ein Schmink. Schminkset. so, hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Ach, das ist ja super. Okay. Okay, da haben wir also im Schrank ist schon ist schon Platz, Platz gemacht. <lacht> Warum kann ich denn da nichts drauflegen? Das ist doch Quatsch. Hm. So, na, mir soll es egal sein. So, jetzt probieren wir erstmal wir den Rucksack hier noch davor kriegen. Das sieht doch sehr gut aus. So. Jetzt schauen wir mal kurz hier rein. Da haben wir faktisch keinen Platz mehr zum Hängen. Das ähm muss jetzt sowieso ein bisschen umhängen. Da ist ja egal, welchen Bügel wir für wen verwenden. Ich mal, zoome mal ganz kurz ein bisschen raus. Draußen ist übrigens gerade Kirschblüte. Es, es scheint, also ich habe jetzt nicht auf die Jahreszeit geschaut. Ähm, also vielleicht ist ja sogar... Frühling. Ähm, so, jetzt kommen die ganzen kleinen Oberteile. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sie hat auf alle Fälle zwei Kleider, die müssen wir hängen. Das heißt, wir können hier einfach mal ein bisschen vorhängen. So, die ganzen Blusen. Ähm Und wo waren denn jetzt die Kleider? War das ein Kleid? Das war eine Jacke. Das war ein Kleider. Oder? Nee? wüsste hm. ich mich jetzt so sehr? Ich dachte, das wäre ein Kleid gewesen. Achso, da brauche ich aber eine Hosenbügel dafür. Nee, brauche ich nicht. Siehst du? Gut. Kurze Kleider, keine langen. Was ist das gewesen? Das ist ein Pullover, der kann der kann normalen Schrank. Da brauche ich jetzt nicht. So. Was wir aber auf alle Fälle machen müssen, ist das jetzt. Schaue ich mal schnell, ob unser Kürbisteil hier noch da ist. Nee. Also. Aber der, war, glaub ich, auch schon, der ist glaube ich auch im letzten nicht mehr da gewesen. Ah, da müsste ich jetzt lügen. Das wüsste ich jetzt nicht mehr. Also es ist durchaus möglich, dass der bereits im letzten da gewesen ist. Aber das weiß ich nicht mehr. Gebe ich ehrlich zu. So, da können wir die Wäsche mit reinsortieren. Also alles sehr sehr punktlastig. Also ich mag Punkte. Ähm. Um, sieht man ja auch mit Kleidern, ist alles gepunktet. Also natürlich schon sehr Stereotyp erzählt wenn man so will. Zumal ich jetzt noch nicht so richtig noch ein anderes Muster erkenne darin aber das muss man ja auch nicht. So, jetzt haben wir haben wir hier noch ein paar Sachen, die können wir jetzt ja übereinander reinstapeln Für die Hosen hat sie leider keine ähm, na, wie sagt man, Hosenbügel. So, aber so sieht es doch gut aus. So, dann haben wir hier die, die Sachen drin. Jetzt brauchen wir noch einen Platz für die Schuhe. Ähm, und sie bringen drei Paar mit. Na, da stellen wir sie am besten so. Das ist okay. Und die kriegen wir doch schön da oben nebeneinander. Halt, noch Sandalen. Und den Kopfhörer, den legen wir. Und packen wir den Kopfhörer ein? Da ist er gut. So, die kleinen. Achso, da ist ja noch ein ganzer Karton, den habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott, Ach noch. No. Ich habe gedacht, ich bin fertig hier. Jetzt kommt noch ein ganzer Karton. Okay eigenes Blicht hier. Damit ist der Platz für die Taschen weg. Ach komm jetzt. Jetzt kommen jetzt hier noch die Kleider und die Hosen raus, ey. Na gut, das ging ja nochmal gut. Ähm, stellen wir doch die. Das ist, geht natürlich nicht, ist klar. So. So, dann müssen wir das so sortieren. Das scheint mir sowieso besser zu sein. So, wo stellen wir jetzt die Stiefel hin? Ähm, Gibt es eigentlich nur einen Platz dafür? So. Stehen zwei wahrscheinlich falsch, aber es ist egal. Die Tür geht noch zu. Sehr schön. Und dann können wir die... Hm vielleicht auch nicht so ganz ideal mit den aber da können wir die Taschen gut hinstellen ein bisschen Platz zum Hängen haben wir noch so wo hatten wir ihre Hosen die waren da und dann können wir hier eigentlich glaube ich noch den Rock drauflegen gut dann haben wir das na gut, jetzt haben wir die Unterwäsche nicht zueinander sortiert. Oh, das sollte sich eigentlich mit der ersten Waschmaschine auch erledigt haben. Gut, okay. Das heißt, wenn wir beim letzten Mal den Eindruck hatten, der Schrank ist doch ein bisschen groß für eine Person, dann hat sie das schon erledigt jetzt. Ähm, aber ich brauche noch einen Platz für diesen für den Schminkkoffer. Und den können wir doch... Ich probiere den mal im Bad unterzubringen. Da gehört er ja schließlich hin. Aber so richtig Platz ist da auch nicht dafür. Wollen wir mal versuchen die... Das sieht doch gut aus. Das ist doch gut. Das ist zwar unpraktisch, wo wir jetzt das ganze Zeug davor stellen. Aber probieren wir es erstmal so. Also das Schlafzimmer sieht sehr gut aus. Wozu braucht man Walkie Talkies? Hm. In welchem Beruf braucht man walkie ich denke sie ist sowas wie eine rettungssanitäterin das würde sonst also irgendwie also irgendwie so wir sind schon wieder über der halben stunde drüber im übrigen aber wir haben ja nicht mehr so viel zu ähm, auszupacken im moment Arbeitszimmer ist fertig, Küche ist fertig Wohnzimmer ist fertig Dann machen wir das Bad jetzt noch schnell Ich glaube, das ist das Darauf setzt, das legt das Spiel das ohnehin an Ach, du große Güte Ich hätte es mir denken können Jetzt kommt hier natürlich der Das Komplettprogramm Ach, wenigstens die Zahnpasta passt rein Jetzt kommt hier das Programm. Und nichts von all dem kann man stapeln Was ist das hier? Was ist das? Das könnt ihr mir ja gerne mal, gern mal in die Kommentare schreiben. Ich denke ja, es ist ein es ist ein Thermometer, aber... So, dann machen wir das hier mal daneben zu kriegen. Ich glaube, das Bad wird ein Challenge. Ach süß. Das Bad wird eine Challenge. So, dann haben wir die Abschminktücher. Noch ein Kamm. Ah ja, so eine komplett leere Schublade. So, wir schauen aber erstmal in den anderen Zimmern, was nicht stimmt. Hier sieht eigentlich alles ganz gut aus. Im Arbeitszimmer passen Notebook und Auszeichnung nicht. Ja, dann stellen wir doch die Spiele hier hin. Die Bücher haben auch sicher Platz hier unten. Ähm Und dann können wir durch die, die Auszeichnung mit darüber stellen. Soll ich jetzt die Erde ins Wohnzimmer stellen? Halt. Die Gießkanne ist falsch. Da oben steht sie richtig. Okay, dann stellen wir sie doch da oben hin. Kriege ich die Bücher hier oben mit rein? wir es dorthin. Sieht nicht schöner aus, aber es passt. So, was machen wir mit der Erde? Oder was auch immer das ist. Ist das jetzt eure Ernst? Das also, dass ich das da hinstelle, ist okay, aber die Gieß kann nicht. Naja, es heißt drum. Also, im Bad natürlich, da ist, ist die... Kann ich das drehen? Nee. Okay, aber das kann ich da drauf hängen. Und das da drauf. Dann kann ich eigentlich. Das ist falsch an der Stelle. Okay. Muss das da hin? Da hin? Nee, es muss vor die Badewanne. Ähm Na gut, wenn das da, wenn das da wegkommt. Haben natürlich hier viel mehr Platz für alles andere und können das Ganze können das vielleicht noch das kann man mit hierher das packen wir mal hier rein so ich glaube jetzt wird es jetzt wird's eng kann man das stapeln ne natürlich nicht ach man, kennen wir nochmal gut, das ist schon mal gut so und was machen wir damit ich kann doch jetzt jetzt nicht hier alles hier drauf stellen Anscheinend aber doch. Also ich muss es wahrscheinlich genauso, genauso machen. Aber dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. So okay. Hm. Also ganz schön voll. Und das muss hier irgendwo ins Schlafzimmer. Kann es da nicht hin? Mhm, das ist nämlich richtig da. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden für diesen komischen alten Rechner, den kein Mensch braucht. Dann nimm doch hier mal deine Shirts raus. Die kriegen wir doch bestimmt hier noch rein. Ich gucke erst mal, ob, der, ob wir den Rechner in den Nee, können wir nicht. Ah. Und die Rucksäcke? Die können wir vielleicht. Kann ich die Taschen hinter oder voreinander stellen? Das geht nicht wegen des Kleids. Ach Mensch, jetzt Kinder. Ja. Ich will das gar nicht. Macht es einfach zu die Kiste. Da haben wir hin noch Platz. Na, wir könnten ja die Röcke ein bisschen weiter vorhängen. Und dafür das Kleid mit hierhinter. Das würde bedeuten, dass wir hier nur ein Rock hängen. Und noch ein Rock. Und dann kriegen wir da vielleicht die Handtasche noch mit unter. Und den Rechner vielleicht daneben. Das wäre doch hübsch. Ne, nicht dahin. das. Dahin. Jetzt den Rechner hier. Er ist natürlich zu groß. Klar. Ah ja, okay. So. Prima, bestens. So muss es sein. Und damit ist das Schlafzimmer auch fertig. Jetzt packen wir nochmal die Shirts um. ja nee, müssen wir nicht. Okay, also vielleicht ganz kurz. In unsere Wohnung zieht eine junge Frau ein. Sie bringt eine Menge lustige Dinge mit. Also wie zum Beispiel ein eigenes Bischtier, diesen Tiger und diese monströse Nackenrolle, eine Menge Pflanzen. Ähm, und ich weiß noch nicht genau, welchem Beruf sie nachgeht. Also sie äh, hat hier ein Notizbuch und einen Zettel liegen, das 400 Meter, was ich jetzt vielleicht falsch einschätze. Äh, oder ein, äh, einfach nur so ein Thermometer, um die, keine Ahnung was zu bestimmen, ähm, Rocky Talkies hat sie zwei. Ähm, sie scheint selber nicht hier in dem Kontext zu arbeiten, sondern sie benutzt im Wesentlichen ihr Notebook, benutzt sie um, zu, äh, um ähm, für die Unterhaltung bringt eine Menge Filme mit, ja, also eine Menge Blu-Rays, ein paar Bücher, ein paar Spiele, also das heißt so, das scheint so der gemeinsame Fokus zu sein von beiden. Und sie mag das Spiel oder den Film oder was auch immer ähm, Antihero, ja, weil sie davon, Antihero Season 2 also ist eine, eine Serie, also eine ähm, typische Fernsehserie und sie ist Fanboy, weil sie tatsächlich auch von einer Kappe und einem oh, Shirt ähm, von dieser Serie hat. Ähm, und ich würde jetzt vom, mal vermuten, dass es eine Serie ist. Insgesamt ähm, in der Bildsprache dieses Spiels etwas femininer ausgerichtet als unsere Protagonistin, was den klarer Geschmack angeht und auch was die Farbauswahl angeht. Also eher typischerweise das, was man, ach, wir haben ja, eins habe ich ja vergessen, Menschenskinder. Das muss ja hier nicht so aussehen. Das muss doch nicht so aussehen. Das kriegt man doch vielleicht noch ein paar ähm Aber vielleicht auch nicht wirklich. Das heißt rum. Aber es passt schon so. Ähm In der Bildsprache des Spiels. Und also wir sehen, offensichtlich fängt für unsere Protagonistin neuer Lebensabschnitt an, der vor allen Dingen ähm, möglicherweise sowohl beruflich als auch privat ähm, dass sie eine spannende Zeit bringt. Ähm, und wir schließen das Ganze hier mal an der Stelle ab. So und schauen noch mal, was sie zu den einzelnen Räumen sagt. Es war nicht einfach, aber die Mühe hat sich gelohnt. Okay, das ist mir jetzt nicht so ganz klar, worauf sich das bezieht, möglicherweise auf ihre Arbeit. Also auf die Auszeichnung vor allen Dingen, ne? also, dass sie viel investiert hat, aber... Mal sehen, was, die, was es zur Küche zu sagen gibt. Okay. Also möglicherweise zieht hier asiatische Küche ein in diese, diesen Haushalt. Ähm, und also das Gerät, das kann ich nicht interpretieren das könnte ein Probeautomat sein das könnte aber auch Reiskocher sein also ich glaube vor dem Hintergrund Neukulinaria ähm, ist ein Reiskocher wahrscheinlich vor allen Dingen im Zusammenhang mit den ganzen äh, asiatischen Gewürzen und Soßen die hier dazu kommen ähm, schauen wir mal was es zum Wohnzimmer zu sagen gibt Okay. Also ist es für unsere Protagonistin ein Gewinn. Ja, sie genießt ihr neues Leben, so wie es scheint, ähm, trotz des Handicaps, das sie immer noch hat. Ja. So, was gibt es zum Bar zu sagen? Ja waren wir gerade Zeuge, wie schnell die voll geworden sind. Ähm, aber so ist es halt im Leben. So. Ähm, schauen wir mal, was es... Vielleicht sagt sie hier, was sie ihrer neuen Lebenssituation... Ja, okay. Also... Gut, ist ja klar, dass der Schrank so groß war. Ich schaue mal noch mal durch die Wohnung, ob ich noch einen Hinweis auf vielleicht gemeinsame Fotos finde, die mir noch entgangen sind. Aber da war jetzt auch nichts im im Rucksack. Halt doch. Ha! Okay, that's it. Das scheinen die zwei zu sein. Also wir wissen ja, dass das unsere Protagonistin ist. Ja, mit dem braunen Haar. Und... Okay, also... Ähm Jetzt mal eine Vermutung, wir müssten dazu nochmal zurückgehen in der alte Aufzeichnung, ähm, das würde ich jetzt nicht machen. Aber die drei Personen, die hier abgebildet sind, also der Mann mit dem Bart, ganz rechts außen, ähm, äh, eine Frau mit einem Frau, Frau Kopftuch, würde ich jetzt mal vermuten. Weiß ich nicht. Und sie haben wir schon mal auf einem Foto gesehen, zu dritt. Da kon das konnte ich noch nicht zuordnen, es scheint Freunde zu sein. Und in diesem Freundeskreis kommt hier eine weitere Person hinzu und das könnte sie sein. Also sehr wahrscheinlich, die Bildsprache in diesem Spiel ist ja sehr reduziert. Also das heißt, sie lernen sich im Freundeskreis kennen. Ist ja jetzt nichts Untypisches. Und es kommen ja noch ein paar mehr Buchstaben dazu. Kann man da... Kann man jetzt aber auch keinen Namen draus bauen. Okay. Aber ich würde jetzt nochmal zurückschauen wegen dieses Bilds, ähm, Wo ich das finde. Okay, wir schließen das Ganze jetzt mal ab hier an der Stelle. Das hatten wir schon. Und ich glaube... Wir schauen mal hier rein. 2013. Also sie hat sie vorher allein gewohnt. So. Und das ist genau die Situation, die ich meinte. Das scheint diese drei Personen also die wir gerade gesehen haben, zu dritt zu sein und ein Jahr oder zwei Jahre bald kurz darauf, ich lasse mal das Bild stehen, hier sieht man es, ähm, Januar 2013, November 2015, warum sind da die, die, warum blühen dann die, warum blüht dann der Baum außen? Oh, das würde ja bedeuten südliche Hemisphäre. Vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein. Also, wir warten mal ab, wie sich das entwickelt. Aber ja, genau. Und hier sind die Personen mal da, auf diesem Bild. Und da kommt eine vierte Person hinzu und das ist ähm, offensichtlich die Person, die jetzt hier mit eingezogen ist und hier lebt. Den Februar hat für Pflanzen äh, Memes und Buchstaben statt Zahlen. Also das heißt, das sind so die ja, äh, sprachlichen, also die visuellen Zeichen, um zu zeigen, dass die beiden gut miteinander harmonieren. Okay, schließen wir das Ganze jetzt mal ab. Ähm, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die beiden obwohl ich noch nicht weiß, wie sie was sie beruflich macht, kann ich noch nicht sagen sie schaut gern Filme ähm, braucht woki talkies keine Ahnung und sie haben sich über den Freundeskreis kennengelernt und ich werfe mal noch einen Blick voraus was jetzt passiert 2018, also nochmal drei Jahre später und das scheint ist jetzt ein komplettes Haus wie es scheint. Ja, ist ein komplettes Haus. Ähm, wir gehen mal zurück. Die Musik hat sich auffällig geändert, aber die beiden ziehen zusammen ein. Also, das heißt, es sind äh, die jeweils unterschiedlichen Umzugskartons. Und wir gehen mal die Zimmer durch. Okay, was ist der Flur? Das oh, das ist aber schön. Mit eigener Waschmaschine. Und einem Trockner, großartig. Okay, einem Schrankzimmer, Im ein gemeinsamen Schlafzimmer. Ach, ach, das ist ja so schön. Okay, also einem Kinderzimmer, einem Babyzimmer kleinen Gästebad, einem tollen Arbeitszimmer mit dem neuen höhenverstellbaren Schreibtisch, damit sie im Stehen arbeiten kann. Ach, das ist ja großartig. Okay. Der Küche, im Esszimmer, keiner Küche. Die Küche. Na, da scheint jemand auf der beruflichen Volkslader ein bisschen nach oben gefallen zu sein. Im tollen Wohnzimmer. Nur drei Jahre später, ne? Okay. Also, da ich das Spiel kenne, nehme ich es mal gleich vorweg. Das wird unsere letzte Station sein. Und es ist schön, diese Station wieder zu entdecken. Um, unsere Protagonistin ist jetzt, wenn ich das richtig gerechnet habe, wir sind jetzt 2000... Um, Moment, in die, in die Albumauswahl nochmal gehen. Um, gehen mal zum Album zurück. Juli 2018, als es täuscht jetzt tatsächlich mit, der, mit dem Bäumen in dem letzten, also wir sind in der nördlichen Hemisphäre und unsere Protagonistin ziehen jetzt ähm, in ein gemeinsames Haus ein, und haben ein Zimmer eingerichtet. Und wir sind jetzt 21 Jahre nach Spielstart. 21 Jahre, das heißt, unsere Protagonistin ist 34 oder 35 Jahre alt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze ausgeht ähm, und hoffe, dass ich die das Unpacking, Let's Play in den nächsten zwei Folgen werde beenden können. Also man hat ja schon gesehen, die Räume sind jetzt ein bisschen komplexer und es gibt viel auszupacken und das wird glaube ich der, der, letzte, der letzte Schritt sein in diesem Spiel. Ähm, und ich freue mich einfach zu, darauf zu entdecken, was es jetzt noch zu entdecken gibt in den, in den letzten Schritten in diesem gemeinsamen, nun gemeinsamen leben äh, mit Kind im eigenen Haus. Und bin vor allen Dingen gespannt, ob wir noch was über die berufliche Entwicklung unserer zwei ähm, äh, Frauen ähm, tatsächlich in Erfahrung bringen können, ähm, wie die sich ähm, gemacht haben und was sie vor allen Dingen machen. Ja, also der Hinweis auf die Walkie-Talkies ähm, ist ja jetzt nicht äh, gar so viel. Ähm, und vor allen Dingen bin ich gespannt, wer weit sparen wird. Ähm, schauen wir doch einfach mal und versuchen das vielleicht beim nächsten Mal tatsächlich ähm, herauszubekommen. Bis dahin bin ich ganz herzlich. Äh, Alexander Laschtau und ich freue mich sehr auf das nächste Mal.